Hey meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal endlich, oh mein Gott, endlich mit einem Make-Up, Tutorial. Ich weiß, es war lang her, aber Zeit musste sein. Ich kann es nicht ändern, es hat halt länger gedauert als gedacht, aber... Jetzt ist es endlich soweit und jetzt gibt es endlich ein Make-up-Tutorial von mir. Da hole ich mir erstmal ein Schwämmchen. Hier nochmal das Rote. Meine Foundation. Mein Puder. meinen kleinen Spiegel. Obwohl ich brauche nicht den Spiegelstand den größeren. Ähm, ja, was brauchen wir alles? Super Touch Primer von nix. Hab mein Piercing, mein Nasenpiercing schon rausgeholt. Das so reibe ich auch auf den Hals, möchte da ja auch immer so ein bisschen mitschminke. Dann die Foundation, das ist hier Hello Happy von Benefit. Ich rutsche mal ein bisschen näher hier, bevor ich gleich da die Döhne noch auf der Buchse habe. Das muss ja nicht. Ich würde gerne so schönes aus. das schön soft aussieht. Verstehst Ja, dann nehme ich von Nixon Hardy Finishing Powder und dann brauche ich mal einen Pinsel, weil ohne Pinsel ja, das schlecht. Ich kann übrigens kein ähm, Concealer heute benutzen, derweil ist in der Tat das ist heftig, echt, das ist echt heftig. Ich habe in der Tat alle, ihr hört richtig, alle meine Concealer weggeschmissen. Kann man sowas glauben? So etwas glaubt an kein Mensch. An kann glauben, das ist unfassbar. Ich habe in der Tat alle meine Concealer weggeschmissen. Weg, weg, weg. Weggeschmissen. Ja, ja, richtig. Weggeschmissen habe ich sie. Leopard. So sieht er aus. Und den klatsche ich mir jetzt mal drauf. Sieht halt gut ja, kann man so lassen. Dann nehme ich den Glow-to-go Highlighter Palette von Essence. Und dann kleinen Pinsel. Und gehe da in diesen Bronzeton. Weil ich mache heute echt nicht viel. Ähm ich werde mir jetzt noch Wimpern kleben, das sind die Adele, die Demi-Wispies. Die und erst noch meine Wimpern tuschen mit der Wörter Hype von Nix. Und dann bin ich auch schon fertig, dann mache ich meine Lippen und das war's dann für heute. Ich habe nämlich absolut keinen Nerv. Richtig. Ich mache noch nicht immer Lidschatten drauf und bis der Dingens jetzt die Wimperntosche trocknet, den 24 draus, hätte von Benefit auf von Augenbrauen. Und das war's dann auch. Also ich mache heute wirklich kein großes Make-up. Ich habe dafür überhaupt keine Lust. Und es ist mir schon sowieso zuwider, hier zu sitzen und jetzt mich zu schminken. Ich habe da heute irgendwie überhaupt gar keinen Nerv drauf. Ich weiß es auch nicht, wo drin es liegt. Aber ich habe heute echt keinen Nerv. Also wie gesagt, ich finde meinen Wimpernkleber, den von du nicht. Jetzt muss ich den Lili Lashes holen. <lacht> Ist mir halt auch egal. Ist mir halt eh alles egal. Dann nehmen wir halt den von Lilly Lashes, auch real. Ich nehme auch nur ganz dezente Lashes. Weil ich für mehr wirklich keinen Nerv verbräuche. Und rufe damit. nochmal hat mir geklappt vielleicht einfach weil da zu wenig kleber drauf ne? Nein. Heute klappt wieder nichts. Ich merke es schon, wenn heute wieder nichts klappt, nichts. ja, habe ich mir heute noch meine Nägel matt gemacht. gucken. so also lassen. Ja, Mach hier wieder eine doppelte Schicht drauf. Bevor dann auch wieder nicht klebt. kann man so lassen, gell? Okay. Ich tue noch richtig drauf, wenn mir dann auch nur ja bombastisch klebt. Dann muss ich halt einfach ein bisschen länger pusten, ist auch nicht so schlimm. Ich habe irgendwie neuerdings die Schwierigkeit mit Lashes, dass ich die dauernd sehe. Ich weiß nicht, was ich anders mache oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich die Lashes immer. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, welche Lashes ich drauf habe, das ist eigentlich mit allen so. Das hier sind jetzt die, die ich jetzt nochmal neu probiert hatte. Und ich habe aber auch andere schon gehabt. An Weihnachten, die habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, wo dran das liegt. Keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich hoffe dass das zu halten. Hast ist irgendwie unangenehm, dass man die Sauer das so sieht. So, da patschen wir den mal drauf. Ich weiß nicht, fühlt sich komisch an irgendwie. so lassen ich lasse es jetzt eh so von daher ist mir noch schön so ob die dinger da rum flatter oder keine ahnung ey. ich habe keinen nerv ich habe einfach keinen nerv ich ziehe ich meinen lippen drauf und dann handelt es sich für mich welche nehme ich denn ich glaube, ich nehme den bräunischen, das ist der Buttercloss von nix. Nimm ich den einfach mal. Ich sehe aber heute auch so schlecht. Max hat den Fernseher laufen, den hört man natürlich auch noch. Ist ja logisch, ne? man hört hier alles. Mal gerade gucken. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Und tue jetzt noch ein Fixing-Spray drauf. Das ist das, das Leer. Das Devi-Finish von Nix. Ich klatsch jetzt noch drauf und dann bin ich fertig. Ein kleines Make-up-Tool. Ich hoffe es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Thumbs up. Und abonniert meinen Channel, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Weitere Videos folgen und bis dahin. Ciao!